Pyramidenstadt erstrecken sich auf einer Fläche von 35 Hektar. Besucher können hier die Pyramide und den Königspalast einer untergegangenen Zivilisation bewundern. Im Zugangsbereich befindet sich ein Freilichtmuseum, und ein Urlaubszentrum. Zu erreichen ist die Pyramidenstadt entweder per Fernstraße oder per Rad- und Fußweg. Die neue Autobahn führt durch den großen Kanaltunnel und über das Karsthafener Autobahnkreuz bis nach Königsdorf hinein. wurde das Schulgebäude Alte Schuhfabrik um einen Computerraum, einen Kiosk und eine Sporthalle erweitert. Hier soll einmal eine große Burg stehen. Hier ist die neue Stadt auf der Karte. trinadel ist eine kleine Industriestadt, welche durch drei Felsnadeln und seine knallbunten Wohnhäuser dominiert wird. Dies ist die Straße nach Machina, einer Stadt, welche in Zukunft hier entstehen wird. Die neueste Version dieses Spielstandes könnt ihr wie immer im Forum der Webseite meintest.net herunterladen.